Hallo, grüße euch, wie immer aus dem schönen Paraguay, heute etwas bewölkt. Wie ihr seht, ich bin der Pitt und herzliche Grüße aus Paraguay. Nochmal, vielen Dank für eure Fragen und ihr fragt immer wieder, Pit, kannst du uns bitte zeigen, vielleicht gibt es auch so mehr luxuriöse Sachen, Apartments. Häuser und so weiter. Gar ja, kein Problem, ich mache das in diesem Video. Wir haben eine Gelegenheit, unsere Bekanntin will ein Apartment, also ein luxus verkaufen und wirklich zu einem sehr guten Preis. top in Asunción, über 200 Quadratmeter groß Luxus, pur mit Swimmingpool, mit Grill und wirklich eine Top Lage, also nicht an der Hauptstraße, Seitenstraße. Falls Sie Interesse habt, bleibt einfach dran und schaut sich das wieder an, okay? Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, bitte Kontakt aufnehmen, ja, am besten anrufen oder halt links wie immer gebe ich unsere Kontaktdaten per E-Mail, auch per Telefon oder Whatsapp. Falls Sie andere Apartments brauchen, etwas kleinere, vielleicht doch etwas größere oder andere Art von Immobilien sucht, am besten immer Bescheid geben, da stehe ich euch gerne selbstverständlich zur Verfügung. Einfach schreiben, würde mich auch interessieren, was sucht ihr? Welche Art von Immobilien? Lieber eine Stadtwohnung, ein Apartment oder lieber aufs Land ziehen? Bitte die Kommentare am besten unten, unter dem Video, okay? Bis dann, mach's gut aus Paraguay. Vielleicht bis zum nächsten Mal sehen wir aus bei uns hier in Paraguay, okay? Dann Bis dann, ciao, ciao.